Herzlich willkommen zu unseren Grundlagenvideos zum Thema Rechnungslegung. Im ersten Video beschäftigen wir uns mit den Gewinnermittlungsarten in Österreich und insbesondere mit der Buchführungspflicht. Die Buchführungspflicht ist eine von mehreren Gewinnermittlungsarten, daher sollten wir uns zunächst einen Überblick anschauen, welche Gewinnermittlungsarten es in Österreich gibt. Es liegt in der Eigenverantwortung eines jeden Unternehmers zu beurteilen, welcher Art der Gewinnermittlung er unterliegt. Das hängt von mehreren Faktoren ab beispielsweise vom Umsatz und andererseits aber auch von der Gesellschaftsform. Schauen wir uns die Gewinnermittlungsarten einmal zunächst anhand einer Übersicht an. Für Land- und Forstwirte gibt es zahlreiche Sonderbestimmungen, auf die wir nicht näher in diesen Grundlagenvideos eingehen werden. Darüber hinaus gibt es die Angehörigen der freien Berufe, wie zum Beispiel Ärzte oder Rechtsanwälte, die haben die Möglichkeit einerseits zwischen einer Einnahmen-Ausgabenrechnung oder einer sogenannten Pauschalierung zu wählen. Wir schauen uns dann später noch an, was das im Detail bedeutet. Darüber hinaus gibt es natürlich Einzelunternehmen und Personengesellschaften, sofern sie eben nicht Angehörige von freien Berufen sind, beziehungsweise Landwirte. Diese unterliegen ebenso grundsätzlich einer Einnahmen-Ausgabenrechnung oder einer Pauschalierung, solange Sie einen Umsatz von bis zu 700.000 Euro pro Jahr erwirtschaften. Wir sehen uns das dann noch näher im Detail an. Weiters gibt es natürlich Kapitalgesellschaften. Diese unterliegen ohne Einschränkungen der Buchführungspflicht in Österreich und somit der doppelten Buchhaltung, die wir uns noch später anschauen werden. Vollständigkeit halber muss man noch dazu sagen, dass die zuvor genannten, das heißt die Angehörigen freier Berufe, Land- und Forstwirte, aber auch Einzelunternehmen und Personengesellschaften unter Umständen freiwillig zur doppelten Buchführung in Österreich optieren können. Sehen wir uns die Regelungen noch ein bisschen im Detail an. Die einnahmen Einnahmenausgabenrechnung, dadurch errechnet sich der Gewinn so, dass der Überschuss der Einnahmen über die Betriebsausgaben errechnet wird. Im Gegenzug dazu, die Pauschalierung ist ähnlich, nur dass die Betriebsausgaben anhand einer Pauschale gewählt werden, das heißt für viele Unternehmer vereinfachend anzuwenden ist. Darüber hinaus gibt es, wie gesagt, die doppelte Buchführung, die Kernelement dieses Videos ist. Die doppelte Buchführung ist im österreichischen Gesetz in § 189 UGB geregelt. Wenn man sich dieses Gesetz genauer ansieht, sieht man, wer vom Gesetzeswegen her darunter fällt. In der Ziffer 1. Ganz klar, wie bereits erwähnt, die Kapitalgesellschaften. In der Ziffer 2, wie es oftmals ein bisschen kompliziert steht, Personengesellschaften, bei der alle unbeschränkt haftenden Gesellschafter juristische Personen sind, also die klassische GmbH und Co.KG. In der Ziffer 3 ähm, sagt man, alle anderen Unternehmen, außer die, die in Absatz 4 geregelt sind, die mehr als 700.000 Euro an zu lösen haben, diese Regelung werden wir uns noch gesondert ansehen und im Absatz 4 sagt man die Angehörigen der freien Berufe, die sind von dieser Regelung ausgenommen. Wir haben jetzt schon oft über diese 700.000 Euro Grenze gesprochen. Die ist dann relevant, wenn der Umsatz in zwei aufeinanderfolgenden Jahren 700.000 Euro überschreitet. Die Rechnungslegungspflicht nach UGB tritt dann im zweitfolgenden Jahr nach dem Überschreiten ein. Das heißt, man hat immer eine Art Pufferjahr, um sich auf die doppelte Buchführung, auf die Rechnungslegungspflicht nach UGB vorzubereiten. Eine Ausnahme gibt es für diese 700.000 Euro Grenze, nämlich dann, wenn die Umsätze noch einmal um 300.000 Euro mehr sind, das heißt konkret über eine Million, dann tritt die Rechnungslegungspflicht bereits im folgenden Geschäftsjahr ein. Das heißt, dieses Übergangsjahr steht dem Unternehmer dann nicht zur Verfügung. Die Rechnungslegungspflicht nach UGB kann natürlich auch entfallen, nämlich immer dann, wenn die Grenzen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht mehr überschritten worden, dann entfällt die Rechnungslegungspflicht bereits ab dem folgenden Geschäftsjahr. Man muss sich in weiterer Folge natürlich die Frage stellen, was bedeutet jetzt Rechnungslegungspflicht nach UGB? Das wird vor allem Gegenstand der folgenden Videos sein. Zunächst vielleicht einmal der Hinweis, man unterliegt dann den dritten Buch des UGB, das heißt man ist verpflichtet eine doppelte Buchführung zu führen und einen Jahresabschluss nach UGB aufzustellen. Ein Jahresabschluss nach UGB besteht aus Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung, wobei es für Kapitalgesellschaften zahlreiche Sondervorschriften gibt, bei Kapitalgesellschaften gibt es dann zusätzliche Publizitäts- und Offenlegungspflichten und es ist in der Regel auch immer ein Anhang aufzustellen. Abschließend vielleicht noch zwei Hinweise. Sobald man der Rechnungslegungspflicht nach UGB unterliegt, bedeutet das auch, dass die Generalnorm des UGB anwendbar ist. Das heißt, dass ein Jahresabschluss ein getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln soll. Ob ein Unternehmer im Firmenbuch eingetragen ist oder nicht, das ist grundsätzlich unabhängig von der Rechnungslegungspflicht nach UGB zu beurteilen.